Wir kommen Leute zur nächsten Aufnahme-Session und Jara, bin wir zu Besuch denn? Ähm, Haku. Niklas. <lacht> Freund Sein von Fabian. Weiß seinen eigenen Namen nicht mehr. Was bist du eigentlich für ein Loser? Was ist los? Ich <lacht> Anime, so, Ich baue mich hier erstmal diese Minimob-Falle ab, die hier so voll noobie ist. Channel, alle Animes, die ich jetzt hier während der Aufnahmesession erwähne, sind gut. Guckt sie euch an. Ja, er macht, hier <lacht> auch, er ist, er macht genauso fremd wie Werbung wie der liebe äh, Italiener Zocker, als wir äh, Was während du der mit Italienern? Ja. Pizza. <lacht> ja, Pizza fressen. Pizza oh, fressen mit oh, Italiener okay. Part 2. Oh, so, ich das liebe meine Ka Glaskasten. Da ist ein ich, Diamant und ein Diaschwert drin. Was ist denn daran Werbung, was ich da gerade gemacht habe? Ich habe hab da so zwei Glaskästen hingepflanzt hingep neben meine Tür. Da ist ein Diaschwert und ein Diamant drin. Dass die ja oh, sicher sind. Ah, okay. Diese Glaskästen weißt du? Sehr selten. Sehr selten. Diamant. Okay, eigentlich schon, aber in diesem Game gibt es ein Sachen. Hast du eigentlich schon diese. Warst du schon im Dschungel? Ja, ja, aber ich habe keine Howard picker extra so. Ich war nicht lange im Dschungel, sagen wir es mal so. Ich bin gerade dabei, ein bisschen Eisen zu finden, weil ich jetzt gerade in die Höhle reingehe. Aha. Es ist halt scheiße, dass man diese scheiß Laternen... Ich, ich kann fallen. die Laternen nicht leiden. Also die normalen Fackeln, die muss man anzünden und dann halten die nur ein Stück. Ich habe noch nicht mal Fackeln, weil okay. ich erst Eisen für ein Feuerzeug brauche. So, neuer Ordner. Die Reihe heißt Sci-Fi. Scheiße, jetzt habe ich vergessen, es zu kopieren. So. Nicht stören lassen, nicht sortiere nur meine. Er sortiert seine Animes, die er ja. alle ganz legal runtergeladen hat. Oh ja. <lacht> Obwohl, ich habe sie ja nur von YouTube geholt. Stimmt. <lacht> Alles von daher? Ja. Also von denen Geh her. mal vor, noch ein Tor. Die GEMA zwingt uns dazu. Gamer, Wir können Gamer. nicht anders. Ähm. Was Ich sollte mal die restliche Kohle mitnehmen. Also, hey, kommt da rein. Ich probiere dann mal so eine Fackel mit dem Feuerzeug anzuzünden. Also, rein theoretisch müsste es ja gehen. Ja, rein theoretisch. Müsste alles in diesem Spiel gehen. Ja, Spiel ist einfach so. Multifunktional, es muss, es ist alles möglich. Das Spiel ist so. Mit toll. deinen Gedanken kannst du alles. Abenteuer, du Drama, alles. Magic, Sci-Fi. Hack, Hack, was Hack? Ja, so heißt der Anime. Ach so, Punkt Hack. Ich äh, hacke dich. Du guckst den Anime und dein Computer wird derzeit gehackt, okay? Oh ja. Warte, <lacht> die brauchen jetzt auch noch so Unterschichten. Der mich nee. eiskalt mal oh. so hier aus dem Spiel nimmt. Hier so, also, also ah, ich muss jetzt die ganze Zeit reden. Abenteuer Ey, ist mein Ofen. Hahaha, <lacht> schon ist der ist Eisen fertig. So, jetzt mache ich mir mal so ein Feuerzeug. Und dann mach ich, äh, ja, ja, genau. Bloß nicht Fabian's Videos sind alle scheiße. Genau, ich kann auch Fäden im Ofen braten. Genau, ähm, was ganz schlau. Der ja, ich habe gerade hab Fäden aus dem Reingelegt. Was bringt es voll, gell? Ähm, um, Comedy, Comedy, Comedy. So, wir haben hier diese andere Torch, also, äh, diese Torch nicht alles. Und dann nehmen wir hier mal so. Oh, warte, nein, das war falsch. richtig so, geschrieben. Richtig geschrieben. Jetzt haben wir hier das Feuerzeug. Ah, Feuerzeug. Setzen wir mal die Fackel, die aus ist. Aus oh, ist? Ja, es geht! Es geht so gut. Echt, es geht? Ja, und The dann. Fuck? Eigentlich sollten sie im richtigen Minecraft auch noch so hinzufügen, dass sie so, das äh, die witzig. Fackeln manchmal ausgehen. Äh, die gehen auch Zeit. aus, die brennen irgendwann ab. Burnout in, ich glaube, 1780 Sekunden oder sowas. Keine Ahnung. Im normalen Minecraft? Nein, hier noch, jetzt, jetzt hier, so. Also die das Fackel hält gern. nicht ewig, Leute. Die müssen sparsam ja. damit umgehen. sparsam damit umgehen, ja. Es darf nicht passieren, dass sie ausgeht. Sonst tappt Fabian im Dunkeln. Ich tapp jetzt gerade schon im Dunkeln. Obwohl ich ne... Ich könnte ja die Fackel... Äh, lol! Wieso funktioniert hier? Ah, okay, ich denke doch gerade. Lol. <lacht> <lacht> Aha, das ist ein bisschen buggy. Wenn man in so Pflanzen reingeht, dann funktioniert Dann funktioniert das, äh, Die <lacht> scheiß Fackel <lacht> nicht. Und das kann man nirgends hinsetzen. Also was man damit soll, keine Ahnung. Okay, äh, hier in dieser Kiste war nix. Ah, ah, nein! Creeper, Creeper, Creeper! Geh weg! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, es ist ein mob spawn das hier hast du nichts zu suchen. Weißt du was? Ich tue es nicht nach... Ach, da war jetzt noch eine zweite vergrabene Kiste, ach wie geil. Fabian, ich werde es nicht nach Anime-Richtung sortieren, sondern nach... Ähm... Wie heißt es nochmal? Buchstabe? Nein, Creepers, geht weg! Bitte nicht, auch oh, tot. Was für Creepers, warum was... Oh... Nein, ich bin nicht tot, es war ein Spaß, aber trotzdem. Boah, ey, ich hab, ich hatte schon so Angst. Ich, ich glaube, ich baue ich mir hier hab... unten eine Base ein, also so, dass ich hier mal mein Stuff haben kann, nicht, dass ich hier irgendwann mal so ein scheiß Creeper erwischt. Oh, okay. geil. Ähm, ähm, was wollte ich denn nochmal tun? Achso, ja, nummerieren. Also, einmal... Neue Ordner Scheiß Unternehmen geklickt. Neue Ordner. Aber ich jetzt trotzdem noch Genre äh, noch Genre. Genre. Genre? Ähm, ja, ja aber geht. das ist so aufwendig, weil zum Beispiel jetzt Eleven Eyes. Warte, ich kann mal gucken. Das hat Abenteuer, Drama, Fantasy, Magic, Mystery, Psychosische, Romantik, äh, Schule, Super Power <lacht> und Violence. <lacht> Wo soll ich das unterordnen? Okay, dann machst du, dann machst du halt erstmal so. Ordner so, äh, machst, oder machst einfach zwei Ordner Animes und Lieblings-Animes <lacht> super Super Yay. geil sortiert, Aber ich glaube, ich sortiere die noch da ähm, Die ich noch nicht um die ich geguckt habe Obwohl, nee, das ist mir zu aufwendig, die immer zu ändern Wir reden hier viel zu wenig über das Spiel Also, wie findest äh, Ne, holen wir uns mal ein Statement Vom lieben Haku, also Niklas Wie findest du den Mod Evil Minecraft? Ganz gut <lacht> das war zwar ja. nicht das Review, was ich von dir erwartet habe, aber hm, ja okay, also ich muss sagen, ja, diese, diese diese Mod, die ist schon geil, weil sie bietet einfach so viele neuer äh, neue neues neue Gedöns, weil man äh, so viele neue Scheiße machen kann. Ist Geil. Ja, ist geil. Ja. muss schon sagen. Und jetzt kommt Krüger. Nein, doch nicht. Ja, aber mal abgesehen vom Spiel, es gibt bessere Sachen. JETZT kommt! <lacht> Nein, aber JETZT! Ich kann, ich denke da unten spawnt jetzt gleich in der Ecke hier Creeper, weil ich hier mal Licht machen sollte. Aber ich keinen Bock drauf hab, weil ich erst... <lacht> jetzt... oh, Alter, die Fresse, Junge. Du kotzt mich jetzt schon an. Ist langweilig! Ist so langweilig! Ich bin der Fabian. Ich bin der Niklas. Echt? What the fuck? Alter, ist ja unheimlich. Ja, wer will schon du sein? Ja, Mann. Voll ekelhaft. Ey. <lacht> Alter, Junge. <lacht> self, self -Alarm. Wenn, Wenn ihr einen guten Anime sehen wollt, guckt euch Lucky Star. Dann, warte, ich muss googeln, wie man es ausspricht, das andere. <lacht> das ist scheiße. <lacht> <lacht> Ey, man kann Ashikoshi oder wie der das heißt, kann man nicht auf Amazon kaufen. Voll gay. What the fuck? Ach, das ist der, den du mir geschickt hast. Der habe ich noch gar nicht ja? angeguckt. Ich, ich der ist hab, richtig ja. Zurzeit habe ich noch gar keine Animes von dir angeguckt, aber. Das ist richtig Ich habe Elfen, die die ersten zwei <lacht> Minuten. Alter, was <lacht> <lacht> <Alter, lacht> der mal äh, Auf Google-Übersetzer äh, das eingeben, den Anime. Das ist so derbe, was ich. Was, mal. Achikoki? Ja, da sagt er Aki-Koroki. What the fuck? Oh, ist so ein Bobby? Aber Ding, äh, wo ich mir den angucken wollte. Koda-Frag, koda, äh, Koda-Hose, koda fragt so Ding, ähm. Wie heißt der Anime? Akikoki. koki dann so. aki <lacht> Warte, ich versuch's mal. Ich hab's jetzt mal auf Japanisch übersetzt. Ähm. Jetzt kommt. konchita pedas ficken Bam! So in der Art, also. Also, ich versuch's mal so, so. Ähm. es schwer. What the fuck? echi yechi rai keio chi Rai oder so. What the fuck, Alter? Alter! Los, Alter. du müsstest es so aussprechen können. Ein richtig guter Anime, muss man sagen. Ist echt geil. Ja, ich ich stehe mehr auf diese diese einfachen äh, Animes wo einfach nur Schulleben und so erzählt wird finde ich gerade finde ich gerade geil und One Piece auch geil und Naruto oh Naruto guck ich gerade und Bleach und Soul Eater und Elfenlied Kämpfer ist auch cool ja Elfenlied ist auch geil obwohl ich gerade mal nur die ersten zwei Minuten ange angehört aber äh, angeguckt habe also Teil vom Intro. Der ist, der ist richtig geil. Richtig. Evangelion soll auch richtig geil sein. Ja, habe ich auch alle. Ich gucke sie mir, Ich habe sie auf YouTube. Ich habe ein paar mir auf YouTube gespeichert. Ich kann dir mal den ganzen Crap Chicken, die Links dazu. Aber da gibt's es so Mongos, die... Alter, wollen Hi. die mich verarschen? Ich hoffe, das hört ihr nicht, weil die arbeiten drüben am anderen Haus. Wenn du es hörst, dann ist es auch schon scheiße. Schuss. Scheiße. Aber ich höre ganz, ganz leise. Alter, die das, arbeiten da drüben an dem Haus immer so ewig laut. Und dann immer so ewig ist lang, das kotzt so an. <lacht> oh Mann, warum hast du noch nicht das Ende gesehen von Elf Lied? Weil das ist so richtig scheiße. Es, es endet so in so einem Cliffhanger. Und... Voll ein Cliffhanger? Ja, ein Cliffhanger halt. Das... Ist, soll man uns erklären... Warte, ich google es einfach, dann habe ich die beste Erklärung. Äh. Ich will Fleisch fressen, macht Tür auf zu, auf zu auf zu. So Ähm. Okay, ich versuch's dir mal so zu erklären. Ein Cliffhanger ist sowas in der. Ähm, wenn man. Wenn eine Serie zum Beispiel nicht richtig abgeschlossen wird und mit irgendwas was in der Frage, die noch offen ist, noch nicht okay. beantwortet worden. Ach so, die so Assassin's Creed-Serie immer. Sozusagen. Ja. Alter, halt bei... hast du dir mal mit äh, Fancy Blocks an die, die Schienen angeschaut? Nein. Alter, die sind auch so 3D. Nein. Alter, wie geil. Ach, oh, kommt schon, jetzt kommen alle Mobs, oder? Hier Skelette, Mini Aber das ist irgendwie richtig scheiße, weil, guck mal, also die, das endet halt mit einem Cliffhanger. Die, die Zeichnerin, beziehungsweise die, die diesen Anime gemacht haben, die sagen, dass sie eine zweite Staffel nicht rausbringen wollen. Und Aber viele sagen, dass sie sie doch rausbringen. Und da gibt es so einen Kanal, keine Ahnung, wie der heißt, ich glaube, irgendwas mit Tobi. Die wollen die zweite Staffel selber machen. Das sind irgendwelche Nubis, die, die denken, sie könnten ein Anime, also erstmal müssen sie ihn ja zeichnen. Da müssen sie ihn noch animieren und dieses ganze Geld, das sie da reinstecken müssten, das haben sie erstens gar nicht. Und außerdem würde es ein komplett neuer Anime werden, weil auch wenn die Story ähm, eine andere wäre, weil eine zweite Staffel gibt es sozusagen nur halt als Manga. Weil im Manga wird er weitergeführt und okay. das wollen die halt höchstwahrscheinlich einfach nicht blicken. Das ist so richtig dumm von denen. Boah, es ja, muss doch einen ankotzen wie die Sau, ey. Was ist, ist da oben noch so Kabel, also komisches down? Hab ich nichts. Ach so nein, es ist nur. Ja, blüm, blüm, blüm. Hab ich dann Baby Creeper im, im Scheiß Ding. Da war. Bleach Movie 4. Kommst du hier nicht durch? Kommst du hier nicht durch? Nichts anpassen hier. Das ist eine Kiste. da ist nichts drin. War ich hier schon? Mm -hmm. Kommt bestimmt Alter. <lacht> Alter! <lacht> Noch lauter geht's nicht. Hey, hier ist Asche. Was könnte ich nochmal aus der Asche machen? Äh, Fabian, eigentlich steht neben, deiner, äh, neben dir deine Mom und. Boah, <lacht> so. Mit so einem Bohrrad so. <lacht> Alter, fick dich. Es kommt bestimmt gleich was von hinten und tötet mich, oder? Oh ja, ich bin gerade. Nein, ich bin hier gerade. Richtig. Richtig. Ah, gerade nicht. Da hinten ist Asche, also. das merke ich mir. Mei. Ich muss nachher mal gucken, was man nochmal mit der Asche machen konnte. Was bauen die da? Die bauen das ganze Haus um. Das geht jetzt schon seit fast einem Jahr. <lacht> A B C D. Erst, erst haben sie nur das Vordach geändert, ja. Und jetzt nice. kommen die damit an, dass es Warte mal ganz kurz, äh, dass das Dach neu gemacht haben. Dann haben sie die Außenfassade neu gemacht. Und jetzt fangen sie an innen und einen Anbau und. Oh, ah, <lacht> äh, ich bin Spack. einfach nicht zufrieden mit ihrem Haus. Ja, sollen so umziehen. <lacht> Eben, da habe ich mir auch gedacht. Wenn sie Geld haben, und das ganze Ding mal einmal komplett umzubauen, können sie auch gleich auch umziehen, ey. So, abcdf. Jetzt kommt f. der fuck kostet das? Lol. Ach so, ja, es gibt ja diese Mauern. Habe ich vergessen. Filme werde ich da nicht einfügen Das wird's. Full Metal Panic. Full Metal Panic. Staffel 2. Futakkoi. Okay ne warte. Okay, so. Ähm, wir Doch. bräuchten Glowstone für Laternen, glaube ich, gell? Die Laternen machen wir mit Glowstone. Welche Laternen? Äh das sind diese, die Fackel äh, die Fackeln, die ewig brennen. Warte, ich kann mal googeln. Ähm. wie lange brennen die denn noch? Fuck auch nicht mehr so übelst lang oder warte mal, wenn man die hinsetzt und dann wieder so macht. Geil, wenn man die hinsetzt, dann werden die wieder resettet. Kann man wieder. das heißt du nimmst die Fackel und dann so oh scheiße sie ist fast ausgebrannt setzt sie kurz irgendwo hin nimmst sie wieder und kannst weitergehen ja super also äh, verschwindet die dann wenn sie fertig gebrannt ist nein sie geht einfach wieder aus glaube ich okay. Äh, okay Items und dann jetzt mal gucken was mache ich Echt, richtig bin so oh. Ich brauche ähm, ähm, ähm, Stickies, genau, Kohle. Ja, man braucht das dafür. Eisen und dieses Ding. Eisen? Eisen, ja? Alter, wie toll. Ich stelle hier gerade ganz viele Fackeln, die außen auf dem Boden und zünden sie gerade alle an. Dass ich sie alle mitnehmen kann. Ich wette ich kann sie nicht stacken ey, dann kotze ich an, äh, an kotze ich wenn ich sie jetzt nicht stacken kann. Man kann sie so eigentlich stacken. Nein, Alter. sie nehmen alle einen extra Inventarplatz weil sie, Was? weil sie gedamaged, leicht gedamaged sind dann. Alter wie fucking. Alter. Okay, dann nehme ich jetzt zack, so. So nehme ich mit und so. Die restlichen, die klatsche ich einfach wieder auf dem Boden. Achso, ja. So. so ja okay Mann die sollen chillen Der Scheiß Hausbau niemand braucht ein Haus er braucht schon ein Haus ich lebe auch in einem K Pappkarton. oh ja mit einem PC ja von da von da aus mache ich ja immer meine Let's Plays da da da das hört ihr ein das ganz stabiler Pappkarton habe ich mir gestern gekauft Boah! Cool. Oh. Dann nehme ich die da wieder mit. Und Fabian, wie findest du es, dass Winter wird? Ähm, sehr toll natürlich, weil... Ja, hm, hm, hm. Ach ja, ich muss noch sagen, wir werd ich werde jetzt übelst voraufnehmen, weil ich bin jetzt über über die letzte über das letzte Wochenende weg und dann Schule und Hörst da ich im letzten du. Jahr nicht wirklich gut äh, ich bin bei meinen Oma und Opa wieder okay. ähm, und da ich ja letztes Schuljahr nicht wirklich so gut war ähm, muss ich mich mehr anstrengen und das heißt mehr oh, auf die ja. Schule konzentrieren oh ja äh, kann ich bestätigen <lacht> <lacht> fick dich aber du selber <lacht> oh ja was ähm, ist das also Fabian die, äh, brauchst du das Rezept du brauchst ein Glowstone und vier Iron ja, Super ich hab hier irgendwie so ein komisches silbernes Ohr gefunden ich sag jetzt bloß nicht das ist Platinum oder sowas doch es ist Platinum what the fuck Nein! oh nein ich bin in eine große Höhle reingefallen wo ich das Platinum abgebaut habe. Green Green green. mein Eisen Guar hier ist überall Asche hier brennt's Guardian übrigens. of the Spirit okay also ich... okay ich dachte gerade der Mineshaft wie klein ah. und so so voll langweilig, ja. Aber du what the fuck, wie riesig das Ding ist noch. Es da ist dann so eine riesige Höhle so dran. Tsuki Kanon Sora. Okay, geil. Okay. Helsing. Ach so ich sollte hier mal Fackeln den Helsing. Helsing. Highschool DXD. Highschool Life. Highschool Love. Ha. Rashi, no, naku, koro, alter, wie viele Animes hast du? Ah, ähm, ich glaube, es waren 100. Irgendwas Ordner. Okay, ich sollte mal meinen Weg beleuchten. Wo geht's denn? Hutter, die Wege hier noch sind. What the fuck? E. Okay, ich muss mir jetzt hier einen Weg nach oben bauen. Irgendwie Irgendwie muss das möglich sein. Yes, we can. Los, yes, we can. Lol, den habe ich auch noch nicht gehört. Ich kennst du das nicht? Nein. Das ist von Ding, wie heißt denn da? Äh, der von Horst Schlepper, der hat doch so einen Film gemacht. Ist schon länger her. Äh, äh, okay. okay, lol, habe ich noch nie angeguckt. Ja, doch, ich habe schon von gehört, aber nie angeguckt. Er ja, ist ganz lustig. Kann mich auch noch brüchig dran erinnern. Ich war und no, so. Schau mal ganz kurz, okay, das Dari, 8 Eisen, 10 Eisen. Das ist ein Schwert. Das so ein hier rein. Zack. ein Schwert. Das ist ein Schwert. Das ist ein eisenschwert ein Schwert. ist Schwert. ist deine Lieblingsanime Richtung ist ein So, so, also so ist also so, super so ja, aber was, was mir jetzt schon wieder nicht gefällt, ist Dragon Ball ja. zum Beispiel, das mag ich jetzt überhaupt nicht. Finde ich voll homo. Sorry Leute, aber ist einfach nur scheiße. Ist meine zu. Meinung auch. Ich mag, ja. ich weiß nicht wieso, aber mir gefällt Dragon Ball einfach ja, so. Ja, einfach so, so, ey, so, wenn der so in diesen Hypermodus kommt, dann kriegt der so Muskeln, wie, als, dann sieht er so aus wie so ein Panzer. Ja, mich, mir gefällt auch die Story nicht wirklich. Ja, ich... Die müssen noch diese Dragon Ball Dingern sammeln oder? Ja, ja, das ist. Und das. Für diese Dragon Balls, was für. Wie viele Staffeln verbrauchen die dafür, ey? Voll übel. Warte also, also, ich google Ich will es jetzt sind mal wissen. Ich glaube, die haben glaube ich, schon in der siebten Staffel oder so Keine Ahnung. Boah. Ich glaube, ich muss mein Texture Pack für Evil Minecraft machen und das stelle ich für euch dann ins. In, äh, für euch lade ich das dann hoch. Wer dafür ist, sagt ja. Yeah! Wer darauf gegen ist, sagt, nein! Und sagt bitte alle, nein! <lacht> Weil das übelst viel Aufwand Sohn ist. später, also es wurden vier, 42 Bänder veröffentlicht, ins, die insgesamt 519 Kapitel umfassen. Ein bisschen weniger, <lacht> glaube ich, als Naruto. Ähm, über 8000 Seiten. Darüber hinaus erfolgt zunächst eine Umsetzung, Anime-Serie, ja, bla bla. Äh, aufgrund des... Äh, Großen Erfolgs inzwischen insgesamt vier Fernsehserien, 16 Kinofilme äh, und ein weiterer wird für 2013 angekündigt. Drei Fernsehfilme und drei OVAs. Das sind so, OVAs sind so Specials, die Original Video Animation, kurz so, OVA halt. Ja. Und das, vieles anderes heißt es. Ja, meistens sind so Specials das nichts mehr mit der Hauptsache zu tun hat, sondern irgendwie was anderes halt ist. Ja, so wie manchmal am Ende von manchen Naruto-Folgen da immer so. Ja. Finde ich immer voll witzig. Guck die die, die an. von Angel Beats, die ist richtig die ist super, ist richtig geil. Äh, so viel, viel... Okay, die haben eine Vielzahl von Videospielen. Ja, das zwei Realfilm-Umsetzungen eines Mangas mit etwa 160.000 verkauften Exemplaren. Äh, nach One Piece, der zweitmeistverkaufte Manga aller Zeiten. Ah, da sieht man mal One Piece. Yeah! Äh, okay. Hammer geil. Also Voll die krank. Welt findet ihn doch nicht so scheiße, aber ich finde ihn scheiße. Ja, ich, ich finde ich find ihn auch nicht so toll. Ich finde ihn so scheiße, wie die Welt ja. ihn mag. So, komplette Serien habe ich da eins mit. Und du hast. Achso, ja, mit okay. E, Elfenlied. So, okay, jetzt haben wir ein bisschen ja, Stuff zusammen. Zu ich würde mal sagen, jetzt gehen wir mal wieder rauf. Ah, nicht in die Lava laufen, das wäre natürlich jetzt richtig scheiße. Konzerte. Okay, da sehe ich schon die Zombies an, äh, anlaufen, ankommen. Können mich schön alle mal am Arsch lecken, an meinem schönen blanken weißen Arsch. Das ist so einem Mikro. also kommt es da auch rein. Top 500.